Somewhere deep in my mind See the barbed wire The place is thrown all wide Cause I don't know if it'll be enough Or if they really care. There's a stairway down for the both of us But let's not go there You got me thinking, whoa! Ist ein bisschen mal vlog zu fördern wir haben uns in griechenland ein auto gemietet und fahren jetzt so ein bisschen mal durch die insel mal die insel zu erkunden um mal zu sehen was da so noch alles geht natürlich sind wir jetzt gerade noch auf dem weg und suchen gerade ein verlassenes dorf da bin ich mal gespannt wir haben jetzt mal einen stopp gemacht an der landstraße Genau, beim, ja, beim schönen Ausblick muss man sagen. Einfach mal das zu so genießen, wie schön das hier aussieht. und kleinen Verlassung Dörfchen haben wir erst ein anderes Los Places entdeckt. Und das ist hier tatsächlich noch ein Teil, wo Mussolini noch persönlich die Gebäude errichten ließ. Allerdings ein Gebäude noch gar nicht, oder die Gebäude gar nicht genutzt hat, sich noch eine Villa abbaute später als ein Krankenhaus umfunktioniert wurde. Tja und ah, das kommt alles im Anschluss. Im Hintergrund sieht man schon mal das kleine Krankenhäuschen. Da jetzt nicht dran. Okay. jetzt <lacht> endlich ein kleines Lager. <lacht> also, auch was sehr ersichtlich ist: hier gibt es tatsächlich Touristen, die haben sich extra Autos geliehen, um Obexen zu können. Das ist schon mal echten Massentourismus auf eine komplett andere Art. Das ist. Da rennt die nächste mit der Kamera rein. <lacht> das ist ja voll der Anzugspunkt hier. <lacht> Übelst. Muss man noch Eintritt nehmen. <lacht> Das ist hier gerade noch komischer als, wie wenn man in ein Museum hineingeht. Mit äh, Leuten, die dann. einfach ja nur cool. Das ist ein bisschen der <lacht> Wir haben gerade so ein gesehen, dann mit einer Flasche Bier so was sind vor allem rausspaziert so naja umschlaß oh, doch so was so, heißt so, es so verständlich softe Welt einfach eine geile angekommen sind, waren wir das dritte Auto, was sich drin gestellt hat. <lacht> also ich dachte, ich bin schon einer <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass es nur so ein Billboard, so einen so äh, Mecker für das, welches gibt. <lacht> I <laughs> don't jeden Fall, das kurze Video noch ein bisschen länger hinaus ist, Gehe ich jetzt mal mit Danny in äh, Mussolini seinen alten Amtssitz hinein, oder was auch immer das gewesen sein sollte. Wir haben es bloß ein bisschen von ein paar Griechen erfahren, die auch mit drin gewesen sind, die nach uns reingingen, da haben wir mal nachgefragt. <lacht> Das ein schönes Gebäude.